Worin investiert der Emil? Der Emil, musst du wissen, investiert in Eis. Ich war jetzt beim Finanzanlage-Informationsabend. das ist so toll, ich bin ganz begeistert, weil jetzt weiß ich endlich, wie ich meine Finanzen optimal veranlagen kann. Du hast Finanzen? Einsparungen bei den Fixkosten, Hofer, das bringt zwar nur kleine Beträge, aber auch kleine Beträge kann man so optimieren, dass man am Ende des Tages einen fetten Reibach gemacht hat. Sind das am Ende nicht alles schwindliche Konstruktionen, die vor allem jenen, die diese schwindlichen Konstruktionen betreiben, einen Haufen Kohle einbringen? Nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist alles hochseriös. Banken und Versicherungen hast du da als Partner, alles super sauber. Sprich, wenn es daneben geht, zollt der Steuerzahler. Da geht ja nichts daneben. Als erstes schaut man mal, wo man zum Beispiel beim Stromanbieter oder bei einer Versicherungsprämie was einspuren kann. Also erstens auf Service und Leistung verzichten, damit man Spülgeld hat. Nein, nein, schon für die gleiche Leistung und Service Service, verstehst du? Und mit dem eingesparten Geld, damit kannst du dann echt was machen und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel was total sicheres, äh, konservative Veranlagung nennt man das dann. Fondsgebundenes Ansparen, eine Mischung aus Aktienfonds und Staatsanleihen, langsames, aber sicheres Wachstum, eine risikolose, mündelsichere Veranlagungsform für den vorsichtigen Anleger. Und bei welchen Firmen kaufe ich dann Aktien? Bei welchen Staaten habe ich dann Anleihen? Ja, das Tolle ist, dass der Fondsmanager da ja tagtäglich ein Auge drauf hat. Ne? Wenn der sieht, dass irgendeine Aktie oder Anleihe nicht so performt wie sie sollte, dann tauscht er sich gegen eine andere aus. Also wenn ich jetzt nachschauen würde und dir sagen will, für welche Firmen und Staaten mein Geld gerade arbeitet, kann es sein, dass bis ich dir das sage, ist schon wieder alles ganz anders. Und natürlich jederzeit bei HEPA. Äh, na, das Geld muss schon ein bisschen los. Es soll ja arbeiten und so schnell kriegst du das dann nimmer außer, du musst schon ein wenig mehr Risiko in Kauf nehmen. Eine dynamische Veranlogung halt. Kryptowährungen, ein Markt, der sich in den letzten Jahren für Anleger mehr als etabliert hat. Natürlich ist da das Risiko höher, da der Markt starken Schwankungen unterworfen ist, aber dafür winken höhere Renditen. Währungen Sind das nicht diese erfundenen Fantasiezahlungsmittel, die einmal vorrangig nur einen Haufen Energie verbrauchen? Weltweit gibt es mittlerweile sehr viele Geschäfte und Firmen, die zum Beispiel Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Und unter uns ist der Euro nicht auch nur eine Fantasiewährung? Also ich zahle meine Steuern in Euro, zahlst du sie in Bitcoin? Ja, eh. Ich habe mir auch gedacht, wenn schon Risiko, dann volles Risiko. No risk, no fun. Genau. Eine risikoreiche Veranlagung. Nicht unbedingt was für jedermann. Wetten Sie gegen die Bank. Ob auf die Pleite einer Firma oder gleich eines ganzen Staates oder Verknappung einer essentiellen Ressource oder das Ende eines notwendigen Rohstoffs. Ihrer Fantasie sind absolut keine Grenzen gesetzt. Na Moment. Da musst du schon erst einmal eine Bank finden, die dagegen wettet. Ach, die findest du irgendwo. Schau. Es haben ja ein paar Leute darauf gewettet, dass 2008 die Immobilienblase platzt. Die Banken haben das gern angenommen, weil sie die Leute für komplette Trotteln gehalten haben. Aber wie die Geschichte zeigt... Hat der Steuerzahler nicht nur die Verluste aus den Immobiliengeschäften ersetzt, sondern auch die Wettschulden der Banken beglichen. Genau. Too big to fail halt. Sag einmal, Hofer, worin investierst denn du eigentlich dein Geld? Du, ich bin da sehr bodenständig. Ich investiere seit Jahren schon in Sachen, die die Menschheit immer brauchen wird. Ah, und das wäre? Wasser und Friedhöfe. Und das rentiert sie? Überleg einmal, Wasser braucht jeder zum Überleben. Und wenn es kein Wasser mehr gibt, dann braucht man die Friedhöfe. Toi, toi, toi. toi.